es läuft. So. Hallo, ich bin der Dominik, ich bin 27 Jahre alt. Ja, moin moin, ich bin Klaus und ich bin immer noch 55. Gut, und ach, was ich auch noch überhaupt sagen wollte, mir hat einer bei Geromeo geschrieben, weil bei Jeromeo bin ich ja irgendwie 31 oder so. Ach. <lacht> Der macht dich älter. <lacht> Dann hat er mir geschrieben, ja, das ist schon ein bisschen komisch, dass da steht, dass, also, dass du gesagt hast 27. Aber ich bin wirklich erst 27. Ich habe mich nur älter gemacht bei Geromio, damit mich nicht so viele anschreiben, die nur auf ganz Junge stehen. Ehrlich? Als ich mich da angemeldet habe. Die sollen natürlich mal haben. Ja, und <lacht> ja, das hat schon was genützt. Yeah. Ja. Ja. Okay. okay. Und wir reden heute über das Thema schwule Lebensformen. Mm. Großes Thema. <lacht> ja. Und wir fangen an mit der Lebensform als Single. Sie. Da kann ich gleich was dazu sagen, weil ich bin nämlich Single, nicht freiwillig, aber ist halt im Moment so. Habe auch lange in Beziehungen gelebt. Ja, und du bist nicht Single? Genau sondern, sondern in einer offenen Partnerschaft. So. Gut, dazu kommen wir später. Jetzt reden wir erstmal über Single. Okay, also ich behaupte jetzt einfach mal, ich glaube, es ist auch allgemein ähm, bekannt, dass die meisten Schwulen, ich glaube, man hat meinen Bauch gesehen. Das geht ja gar nicht! Kann sich nicht hinsetzen. Da hängst du rum in das Versack. So. Ja dass die meisten Schwulen eben als Single leben. So, dann natürlich ist die Frage, warum tun sie das? Weil sie mh, beziehungsunfähig sind oder weil sie beziehungsunwillig sind oder weil sie einfach keinen abkriegen oder was meinst du? <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass das deswegen ist, weil viele Schwule sich halt, also zu, zu viel erwarten von dem Partner und dann lieber irgendwie da jeden tag einen anderen haben anstatt irgendwie auch ein paar kompromisse einzugehen ja das könnte ich mir vorstellen ja und zum anderen ist es ja auch in der natur des mannes eigentlich viele partner zu haben der mann als jäger und sammler ja genau der mann als jäger und sammler <lacht> auch wenn er sich mit, mit dem mann noch nicht vermehren kann ist ja trotzdem eigentlich arbeiten <lacht> dran <lacht> ist ja trotzdem das Ziel, möglichst ja, seinen Samen zu verstreuen. Ach Das ist aber auch nicht mehr so angesagt, glaube ich. Nee. Ah ja, okay. Das hast du aber hübsch gesagt. Mhm. Ja, da könnte was dran sein. Äh, ich werfe mal noch so Begriffe ein wie ähm, Verantwortung, Verbindlichkeit, was ja dann in dem Augenblick zu tragen kommt, sobald du jemanden kennenlernst und mehr draus werden soll. Ja. Und dass das vielleicht doch etwas ist, vor dem viele zurückscheuen, weil sie sich noch ein bisschen austoben wollen, weil sie das Leben so als Single ganz schön finden. Nicht heute hier, morgen da. Mir persönlich ist das zu so anstrengend, also äh, sich ständig da auf jemand Neuen einzulassen und wenn es auch nur in Anführungszeichen für Sex ist, ähm, Außerdem glaube ich, dass man irgendwann abstumpft. Ja, das denke ich auch. Ja, so, ähm, Weil meins war auch ist alles ganz easy und ich habe meine Freiheit. Ja, das hat man vielleicht. Aber ich glaube, das ist dass es bei ganz vielen schon insgeheim der Wunsch da ist, doch einen Partner zu haben. Man muss dann halt dann natürlich ein paar Abstriche machen. Ja, das ist schon man ist halt dann ja mit jemand zusammen und muss auf den auch rücksicht nehmen mhm. und kann nicht irgendwie machen was man will mhm. man kann vieles absprechen dazu kommen wir ja auch noch dann mhm. ja gibt es da ja genug aber ähm, gut als single ist in ordnung für eine gewisse zeit das finde ich schon ich habe auch zum beispiel zwischen meinen beziehungen die ich hatte immer Zeit gebraucht für mich. Zum einen, um äh, diese Beziehung oder das Ende derselben zu verdauen, zu verarbeiten, aber auch zum anderen, weil ich einfach nicht von einer Blume zur nächsten hüpfen kann. Das, das, das schaffe ich nicht. Ja. Also sprich von einem Freund zum nächsten. Da muss ich dann schon eine Pause zwischendurch haben. Die dauert im Augenblick etwas lange, aber gut, ist halt so. <lacht> mhm. Ja, bei mir war das eher irgendwie anders. Ich hatte halt immer dann, wenn ich dann gemerkt habe, dass das nicht mehr läuft, so, dann habe ich mich halt praktisch schon umgesehen und bin dann praktisch direkt zum Nächsten, so, weil ich halt auch irgendwie nicht alleine sein wollte. Ah, echt? Du bist ja einer. <lacht> okay. Also, ja, das war dann vielleicht auch mal, dass ich dann eine kurze Zeit dann alleine war, aber ich habe dann schon immer schnell wieder gesucht und Wollt halt irgendwie immer jemand haben. so Und Also Stich, allein sein ist natürlich auch schon eins. Klar, also soll ich nicht heißen, dass man sich in eine Beziehung stürzt, nur weil man nicht allein sein kann nee, oder das möchte. Das natürlich nicht. Also es muss halt so auf sonst passen. Sonst kann ja, man ja, das wäre ganz praktisch. Ja. <lacht> sonst ist man schnell wieder allein. Auch. Ja, klar. Also gut, allein sein kann ich, möchte ich nicht, kann ich, aber und es dauert auch so lange, wie es dauert, also sprich jetzt verkrampft oder auch Krampf jemanden zu suchen, sei es im Internet oder sei es auch so mit Weggehen, das führt, glaube ich, nicht zu nichts, das, mhm. das mache ich auch nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht gut, dann ist man verkrampft ein bisschen, ja. und man man es hier oben stehen, so, na, suche ich jetzt einen Freund, mhm. ähm, sondern meine Erfahrung ist eigentlich die, dass es immer dann plötzlich reinhaut, wenn man gar nicht dran denkt. Ja. Und dann muss man natürlich gucken, dass man das auch mitkriegt. Also, dass, <lacht> hey, du lacht, aber es ist wirklich so, dass dann vielleicht zwei sich kennenlernen und merken gar nicht, was da passieren könnte. Und äh, dann wird es nichts. Also das gibt es auch. Mhm. Ja, also sprich, wenn man dann schon mal jemanden kennenlernt, den man sympathisch findet, oder sich beide natürlich im günstigsten Falle sympathisch finden, dann sollte man auch versuchen, was rauszumachen. zu machen. Also, das mache ich schon immer. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ja, und Sonst läuft das ja ins Leere, ne? Ja, so, ein bisschen was, bisschen was tun muss man schon. Mhm. Ja, also nur erstmal kennenlernen und dann, ja, mal gucken, naja, das ist natürlich dann auch wieder nichts. Also, das heißt dann, im Grunde genommen heißt das dann ja, mal gucken, oder auch nicht. Also, also ein bisschen verbindlicher möchte es dann schon werden. Ja, das sollte man schon machen. So. Und man muss halt auch vorher abklären, soll, wenn man halt dann Single ist, dann muss man dem anderen halt auch sagen, dass man wirklich was Festes sucht. Ja. Ne? Und nicht irgendwie nur immer mit dem da sich treffen und sonst was so. Und das muss man schon irgendwie ja, Ziele sich ausdefinieren. Aus, äh, Das definieren reicht auch. <lacht> <lacht> ja, Spaß muss sein. So, also, ähm, und wenn man dann sich doch mal gefunden hat und beschließt, man schmeißt sich zusammen, dann geht der ja erst richtig los. <lacht> ja. Und dann muss man sich überlegen, was für eine Beziehung möchte man denn? Wie, wie baut man die auf? Ähm, bleibt jeder erstmal in einer eigenen Wohnung oder schmeißt man sich da auch zusammen? und da gibt es dann natürlich auch wieder verschiedene Varianten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir da schon hin jetzt? Oder... Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause und ja. machen das dann im nächsten Teil. Ist gut. Thema Singles erstmal durch. Genau. Bis gleich. Tschüss. Stopp. So. Aha. Klappt das schon ganz gut. Mhm.